Auch aber. diese Kellett halt so, So, hier soll irgendwo ein Biomarkt sein und auf Biomarkt sollen diese Foodtrucks sein. So, sehr schön hier, sehr schön. Guten Tag die Dame. Wie geht's Ihnen denn? Ja, gut. Ja? Ja, das ist angenehmes Wetter, ne? Luftiges Kleid, da kann der Tag oh, nur ja. gut starten. Ah, Nette Menschen. Dankeschön, Dankeschön, Das freut mich <lacht> zu hören. Haben einen schönen Tag. Ich kann eigentlich nur vorstellen, dass sie morgen auf dem Platz zeigen. Ja, ich sehe sie doch. Achmed ja, sieht. Das ist mit Stärke die Brille, ne? Die ist mit Stärke doch. Ah, geil. Bist du zufrieden? Sehr. Äh. Edeloptics. Edeloptics. Oh, hast du einen Werbevertrag? Oh scheiße, schreib <lacht> raus. Das wird gepiepft sein, ja. Ja. ja. Aber die können sich bei mir melden. Ich hab ein bisschen intime Frage noch ganz kurz, bevor wir da sind, ne? weil du ja äh, augenscheinlich Warte, Achmed, warte. Nee, komm, mit ne, hab... nein, komm mal her! Oh, Entschuldigung. Achmed, komm hierher. Sonst frage ich dich von den anderen. Willst du? Würdest du sagen, du hast mächtig Arschwasser einmal? Nee. Nein. Nein? Echt nicht? Null. Niemand einen Fleck hinten drauf gehabt? Nee, eigentlich nicht das beste. Nein, Steffen, sieh dir. Wir filmen für ZDF. Markus Lanz, richtig? Markus Lanz, ja. der Nachfolger, Praktikant zurzeit. Ja, voll cool, Nein? ich auch. Für ich hab nur eigene Talkshow. Lass mich raten auf RTL 2. Nee, nee, nee, nee. Das Niveau ist zu hoch. Ja, äh, das geht mir auch so. OnlyFans, die Fenster, da bin ich ganz groß. Ohne die Fenster, hab Sieht ich man doch, oder? Hab ich versucht, aber die wollten mich nicht. Ich war zu hässlich. So. Komm oh mal, nicht nur Food Trucks, Obst und Gemüse auch. Wow. Ja. Ach, du kennst dich. Habe ich hier vorne. In noch. schaffe ich es euch. Äh. Auch. Ach geil. Das war ganz geil. Du hast nichts für mich, was ich bei dir testen kann, wahrscheinlich. Ne? Nee, Obst und Gemüse. Ne? Dann gucke ich, ob du den besten Apfel aus ganz Deutschland hast. Äh, ja. <lacht> Ihr sollt das beste Chicken in ganz Deutschland haben, habe ich gehört. Ah, hä? <lacht> <lacht> aber gut ist, aber gut ist. Ja, gut ist Chicken, ja. Äh, okay, ja komm, dann nehmen wir erstmal ein schönes. Was ist deine Empfehlung? Die Nudeln. Hausgemachte Nudeln in Sesamsoße, oh, Möhren, ja. das klingt auch geil. Sesamnudels chicken Können wir da so eine ganz kleine Portion haben? nicht so ein, Eine, eine ja? kleine zum Probieren. Ja, ja. das wäre mega. Das für mega. Also Leute, ja. ich, ich, ich, ich spiele mit dem Gedanken, ob wir die komplette Bewertung. Die ist ganz am Ende einmal bam, bam, bam. Kurze Einwendung vom Laden und dann bam die Bewertung machen. Natürlich werde ich vorher meinen Senf dazugehen, weil wir werden hier schön diesen Foodtruck, wenn der schon hier ist, auch noch natürlich mitnehmen. Lange Reihe.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 Koriander, gibt eine schöne Frische. Früher mochte ich das nicht. Das gibt so diesen typischen asiatischen Charakter. Sehr schön, sehr frisch, gesund. Wir hatten auch Diskussion eben mit scharf oder nicht scharf. Ich habe gesagt, leicht bis mittel. Hat schon gut Wumms. Das Hähnchen bunterzahlt. Wäre auch so sympathisch, Mann.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 Das ist ohne Witz. Das hat alles. Das Ding. Frische Geschmacksexplosion durch die Soße. Geiles, zartes Chicken. Diesen knackigen Salat. Ich würde sofort hier jeden Tag wiederkommen. Das beste Erdnu äh, äh, äh. Erdnusshähnchen, was ich bisher in meinem Leben gegessen habe. Könnte aber auch Sesam sein, weil es ist ganz verrückt. Das ist so ganz leicht nur Erdnuss, Erdnussgeschmack. Das könnte, könnte in der Tat auch Sesam sein. Ich weiß es gerade nicht genau. Das ist ganz krank. Auf jeden Fall Top 3 meiner asiatischen Essenserfahrung, die ich bisher im Leben hatte. Ganz krank. Das werde ich hier auch nochmal sagen. Ja. So Leute, ich habe jetzt gerade noch mit die Chefin. Also ich muss sagen, das war die beste, das beste Hähnchen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 Uh, that's happy belly. It's yeah. with chicken too? Yeah, it is with uh, roasted chicken. Then I And taste um, these three ones I, I I will I will taste. <laughs> <laughs> okay my friend, yes. I make it. Oh, you use bio? Yeah, it's a bio truck. You, you can even see our sunflower is bio. Uh, ah, it's 100% bio. Everything. everything is bio? Yeah, oh, everything, yeah. Too much man. Yeah, oh, yeah. wie heißt das auf Englisch? Uh, you you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 Wir meet zwei neue Friends hier. Those two guys. Now we are on also the trendly. <lacht> Kochbananen habe ich schon intensiver gegessen. Hähnchen, sehr geil. Schön angeröstet. Ist nicht leicht, krieg die richtige Röstung rein, verbrenn es nicht, mach es richtig. Das muss knuspern. Schön intensives Aroma dadurch. Geil. Was ist uh, What's Name of this? Also. Um, Bailey. Bailey. Bailey. Yeah. Bailey. You want to taste? <lacht> yeah, why not? Okay. Feel like your home. Ah uh, yeah. Hm, <lacht> <like> <lacht> mm, tasty. <lacht> Aber auch die Kochbanane schön knusprig. Da hat schon ein gutes Feeling. Vom Biss her auch super, hier Super. Okay. Auch hierfür Benutzung am Schluss. Ach, mit mal Kochbanane? Erste mal. Was sagst du? Gut, ja, ja. ne? Müssen wir mal woanders noch mal essen, habe ich schon deutlich besser gegessen. Muss man einfach fair, fairerweise sagen, ja. Und jetzt geht's zur Runde 3, Fried Chicken. Wir gucken mal, wie wir das zubereiten.